Stammtisch. Ich bin Christiane und komme aus Hannover. Ich bin Tierärztin in der Pferdeklinik und schreibe noch meine Doktorarbeit. Ich bin Christine und ich komme aus Bochum. Also ich studiere Medizin im zweiten klinischen Semester. Ich bin Guthron Neuper und bin selbstständig als Coach und Organisationsberaterin. Also ich bin Ronald, komme aus Bremen und bin da einer der Leute, die da die prima Gruppe mit organisiert. Ähm, ich heiße Anita. Und ich komme aus Mannheim, wo ich ähm, jetzt an meiner Doktorarbeit schreibe. Und ich bin Psychologin. Ähm, ich musste die Leute davon überzeugen, dass Tiermedizin nicht völliger Blödsinn ist. Weil alle haben immer gesagt, mach doch was Ordentliches, mach doch was Richtiges. Du könntest doch auch was Normales studieren. Und meine Eltern waren sich halt unsicher, was jetzt besser ist. Und haben und dann haben, haben wir halt gemeinsam entschieden, dass ich erst eine, also zur Realschule gehe. Ich habe erst mit 30 Jahren mein Abi nachgeholt. Also zu meiner Schulzeit war, Studium hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, sondern da war eher so, ja, welche Ausbildung machst du und so etwas. Hat mein Vater gesagt, dann fang doch eine Bankkauflehre an. Und ich dachte, nee. Ähm, also bei mir ist es auch so, dass meine Eltern halt beide auch nicht studiert haben. Mein Papa ist Metzger, also wirklich so Handwerk, klassisch Beruf, also ähm, da hält man nicht den Stift, da arbeitet man mit den Händen. Aber ähm, dementsprechend war auch von manchen Lehrern die Einstellung, dass halt Leute, deren Eltern nicht studiert haben, eh nicht studieren werden und es sowieso nicht schaffen können, weil ihnen halt der Background und die finanziellen äh, Möglichkeiten fehlen. So, du bist ja schon 30, jetzt mal studieren, was soll denn das? Willst du nicht was anderes machen oder ähnliches halt? Klar sind Menschen unterschiedlich, aber dadurch sollen sie nicht unterschiedliche Bedingungen haben, um was zu erreichen zu können. Ich denke, einfach zu wissen, dass man mit seinen Problemen, seinen Gedanken, Sorgen nicht alleine ist, das hat mir schon enorm so eine Last von den Schultern genommen. Es ist irgendwie beruhigend, dass viele Leute die gleichen Probleme haben und was sie für Lösungen haben und äh, ja, irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl, dass man nicht alleine steht. Es kommen Schüler zu unseren Stammtischen, Studierende, die Rat suchen, Studierende, die mitmachen wollen, überhaupt alle möglichen Leute, die mitmachen wollen und natürlich eben die Mentoren, die schon dabei sind und äh, Aktionen mitgemacht haben oder eben vorbereiten. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil, dass egal, wer zu uns kommt, ähm, wir immer irgendjemand finden, der ähm, ähm, zu den Fragen irgendwas wirklich beantworten kann. Dann zu fragen, ja, wie ist das wirklich mit dem NC oder ähm, wie ist das denn im Studium, muss man wirklich so viel Statistik machen? Das sind so zwei klassische Fragen. Oder auch, wenn ich Leute ins Medizinstudium so ein bisschen begleitet habe, eben durch diesen Bewerbungsprozess und alles und dann eine Rückmeldung bekomme, ich habe es geschafft, ich habe den Studienplatz, das ist schön. Ich mache da etwas in meiner, meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, wo ich anderen Leuten helfe, also wirklich helfe und die im Extremfall wirklich glücklich nach Hause gehen, weil sie sagen, ich habe jetzt Informationen, ich sehe da ein bisschen Hoffnung. Dass die halt ihren Weg finden, dass es gar nicht viel braucht und dass eigentlich jeder durch die Erfahrung, die er teilt, wirklich viel machen kann. Weil es toll ist, wenn andere Erfolg haben, denen man nur einen kleinen Tipp gegeben hat. <lacht> Gut. Oh <laughs>